geht straight auf, ich. scheiß ist nix. Das heißt, ja, <lacht> Leder ja Leder <lacht> Sie haben den Lederrüstung. Sie haben den Lederarm. Hey, <lacht> Ivan. Cool, da können wir gleich einschauen. Nice. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Minecraft-Projekt Buchner. Hallo. Und heute spielen Cookie. Heute ist der originale Cookie hier. Ja natürlich. <lacht> Und wir werden heute Dias farmen. Ja? Und vielleicht finden wir auf dem Weg noch Wasser. Für den Wassercule. Dann starten wir gleich los. 3... 2... 1... 4... Ja, es sind zwar zwei Leute auf dem Server, das stört uns. Ne? Ja. Aber wer, wer denn? Der Mindstorm, was hat dich am heute angefangen? Und ich glaube, es sind gerade in der zweiten Folge. Ich habe Strikes für die Ja, wo nicht drauf? <lacht> <lacht> ah, das ist er, Essen. Müsste ihm fein sein. Cookie, hast du genug Essen? <lacht> das ist Team Orgasmus. Ja, also nicht ich auch gelesen, <lacht> ja. Ich auf der Team ja laufen. Wie viel brauchst du? Ja, die Hälfte, die Pranks. Okay, gib dir die Hälfte. Ja, game auf höhe äh, was, hast, was du immer. Nur Strip-Mine in den letzten Sekunden. <lacht> okay, die bist nur da ähm, Wir sind und ja, Und Wasser, ja. Alex. Da ist das erste Wasser. Okay, ja passt. Ja, da wurde das okay. -Cookie? Das Cookie ist jetzt nichts aus. Hast du Fuckling-Cookie? hat fuckling ja. Nein, nur mal Kohle. Mit Kohle für ja, warte, ich geb dir mal die Hälfte von meiner ja, Ich Ja, ich mache Warte mal, ich mache... Ups, ich mache so immer Ich mache mal zwei Kübel, gell? Ja. Wir sind halt vier. Ja, das ja so gut. Ja, es ist jetzt kriegt also Ja, krieg? also ja. Also. Ey, guck, bei um, Diamanten haben wir noch keine Drei angefunden, gell? Ich mach vor, Kassier. Ja. Kucki, willst du einen Lava-Kübel? Ja, ja, ich seh. Warte, ich geb dir jetzt zwei Kübel, weil dann. Eins, warte, ich hab nur einen. Was? Ein Eimerhalsch. Da. Das Lab ist. Ah, Aber wir leiten Schissen mit Lava. Oh. Lava braucht man nicht ganz mehr. Warte, ich mach den mal weg. So, ich hoffe, wir finden gleich mal drei Tiers, weil dann können wir schon Tiere sauber. Jetzt, Jetzt haben wir schon einen dritten Emerald. Was bringt uns der eigentlich? Keine Frage. Will ich schon da finden? Ja, ja straiten. Bauen wir uns auf Fair Earth oder gehen wir noch weiter? Nein, bauen wir uns nicht. Das ist nicht schon Wir schon fast auf für, für, für uns, Ja, sag wow. ja, ich ja. Okay. Cool. ja. Jetzt haben wir den noch zu auf also. Antio? Ja. Okay, nice. Ja, wir werden jetzt mal beim Street meine GW-Höhlen Dann passt es eh gut. Ja. Eisen brauchen wir eigentlich eh noch für Ambo. Oh, du schon gedacht, Ja, wieder, es kommt schon Lava. Ey, guck, ich steh in die nächste Höhle am Kunden, wie gesagt. Oh, ein Körzombie, oder? Mal den. Hey, Lore. Da steht einer. Guck, da links ist einer mit deiner Rüstung. Ja, pass auf, wie du Guck, ich Guck, geht straight auf, ich scheiße Ja, sie, alle. <lacht> Das ist ja, du. Er hat Lederrüstung. Ja, kannst du anziehen. Sie, sie <lacht> haben den Leder, <lacht> Hey, die Niemann. <lacht> cool, da können wir gleich Nice Einmal, endlich Folge Wir haben noch nie so früh was wir haben noch nie so früh gehabt <lacht> Okay, da ist er uh, das safe und warum? Ja, also ja, weg. <lacht> ja, bauen wir mal auf <lacht> Oh fuck. Oh, oh was unter den Tiers bauen, ja. Hätte hey, ich. Hotscherwerk. <lacht> <lacht> ja, ich baue direkt ein ähm, uh, Diamantenschwert und. Ein Schaum. Ah nein, doch nicht. Nein, nein, nein. Eisenspitzhacke und die. Ah, uh, ja. Ja, uh, ja, ja. ja, genau, die brauchen wir so, nicht. So, eine Tierspitzhacke brauchen wir sowieso. Ja, so. Wenn ich Machen wir mehrere Sticks. Nein, nein, Das war draußen mal immer von Du gehst du durch. Weise, ne? Das Wasser eingestrahlt. Ja. Ja. Schon ein <lacht> Sch Sch Sch Sch Sch wieder einmal, Sch einmal Alter. Ich hab, oh, hab oh, so in meiner Gegend. Oh, seit ich muss sofort Emma Ersten Obsidian. Eins. Cookie ich gut Obsidian ab. Ah, die hat dann schon ein paar Öfen auf dem so Eisenschmolz. Ich glaube, wir haben schon weit mehr als genug also Wir können dann Eisenrüstung fertig machen. Okay, ja warte, ich stell mir meine 3 auf. Ähm, um, ja, schön mir doch her. Oh, oh, oh. Eisen habe ich ja Eisen. <lacht> Zwei haben wir ja nicht. Zwei haben wir ja nicht. wir ja nicht. Zwei haben wir ja nicht. Jaja, guck, ich schon Kohle gekauft. Ja, das mein okay. ganzes Problem. Oh, warst du Surprised, ja? Ne? <lacht> du wolltest aufbauen. <lacht> wow, das schaust auch jetzt auf dich. Ich will, dürfte ziemlich kurz sein, aber das ist ziemlich Diamanten-Level, gell? Gold. Das mm -hmm. habe ich mir auch gedacht, bei Fight bei einer minens auf Höhe earth <lacht> gar nichts mehr. Einen einzigen Diamanten <lacht> angefunden in einer Lore. Ja. Es war echt offen. Ja. So, da, da. So, jetzt geht's zum letzten auf am Ja. Ich baue das dann. Das ist auch das laut, das ist wirklich. Prima. Ich baue jetzt direkt. Tschack. unserem Table natürlich. Ja. Geht's Geht nämlich genau aus, muss man zugeben. mal 1.8, jetzt geht das Haus für das Hängen Wunderschön. Ich schau mal, ob man Fire Aspect aufkriegt. Achso, ich hab noch keine. Kannst du mir einen Lernkilo bitte geben? Der ist dann da. um. Ja, dann ein Ja. Ähm. Verzaubern du mir noch nichts, oder? Ich ja. brauch erst Lapis. Ah, ja, man. ich hab da 15 Lapis. Achso, okay, wir Gut. Cool. Ich schau mal, ob der Spitzhacke für hat. Ja, leider krieg ich gerade keinen Fire Aspect auf, ich fisch. ich fisch so Sorry, so Fischen soll ja. ich? Ja. Warum Jus? Nein, da du nicht. Ja, der viel über gesagt. Nein, ich brauche nur Glück auf der Spitzhacke. Ach so, Glück? Ja, für die erfahren. Ja, stimmt. Ah, ja. Efficiency, Efficiency, Efficiency. Ich gib mir noch ein bisschen ein Ding. Ja, gib die, die Herbte ein. What? <lacht> <lacht> <lacht> ja, aber das ist irgendwie gut. Ja, aber du willst, kannst du ja Brot auf die Herb. Äpfel brauchen noch, warten <lacht> wir da. Ja, ich krieg auch Glück gehabt. Schau du noch mal. Ich wollte Ich kann muss eigentlich auf jede Art von Spitzhacke aufhören. Ja, aber es bringt dir nur was mit der Stil ab, was. Ja, alles und alles. Ich krieg nur ein bisschen Sinn. Ja, verzaubert dein. Prost. Jawohl. Kriegst du eine. Guck ich, ja, soll die gleich like, mit die. Sachen? So, hm? Protection und also 180 Ja. Ich bin jetzt full Iron, yeah. ey. Okay, warte, gib dir das Recht. Warte wie geht das jetzt mit den Büchern, weil das kostet ein Schande und drei Lapis. Ja, und dann machst du das Das ist so Ja, so wie alles geil verzauern, gar passiert irgendwas. das ist für Last-Bericht so. schauen wir mal weiter. Das ist cool. Das immer wieder im Arzt. Das ja. ja, ist im Arzt, ja, weil Ja, das muss ich, ja, ich so. Also. Immer wieder nach der Anverzauberung bei der Spitzhacke schauen. Ah ja, stimmt. Unbreaking. Ein schon... bisschen oh, sie. Von der Stone brauchst du es nicht. Ja, ich habe noch <lacht> Von der Stone. Nein, ich glaube, das kann ich. Ja, ja. <lacht> <Wenn's gut ist. lacht> Warum? Also, mein dash bitte. Ja, ich krieg gerade richtige Verzauberung auf meine Sachen, aber ich will Da gucken. wir ja, auf Eis und Schwert, sozusagen. Ja. Haben noch für darauf hin, noch <lacht> für dich komplett. Okay. mach ich okay. Schauen wir wieder da. Wir werden schon kick. no. no. no. no. sie kicken. Ja, genau. Fischen sie. Fischen sie. Okay. sie wo oh. ich wo ich. Oh. war Du hast ja gar keinen Guck, ich kannst ja. du mal schauen, ob du meine Sachen verzaugen kannst. Gib ihm die Lapis. Warte, gib die Lapis. Ich hab jetzt alles auf Protection und halt. Echt, schau mal, ob du meins mhm. Sachen auf Protection anschaust, wenn du halt noch Levels hast. Da kriegen wir Levels für Kohle, oder? Ja. Geil? Okay. Da Ja, haben wir wieder der Ja da? Also dann komm... Immer so Project... Ah, wo bist du? Warte, komm wieder zu dir. Ja, ich muss zu dir Hä, das ist an der Frontanlage. Da kriegst du noch ein paar Dinge zusammen... Lapis da bitte. Du hast ne Emerald, geh. Unter der Jo. Auf wie das da ausschaut. Wurde gekickt. Ey, guck wie du hättest Freundlichkeit selber Bye Bye geschrieben. Ja. Ja, Philipp, was macht ich denn? Du ja. Du musst, wenn du noch neue... Sport auf später. Ich craft ein neues Oder ist du musst eine Iron-Schwert. Vielleicht krieg ich Fire-Spec. So okay, schön cool. kurz. Hard-A-Fuid. Wo ist das Ziel gegangen? Achso, okay. Echt? Hey? Ja cool. So. Ja. Das ist ne? Ich glaube ja. <lacht> ja, Schaden ist es besser als noch. Einfach brauchen wir nicht mehr um Ja, ein Müll, ein Boss. Ja, das würde ich dir schauen. Die hast du gefunden. Von... Ja, geil, Leute. Ja, kannst ich ja, ich du jetzt irgendein Glück verzauern? Noch nicht, ne? jetzt hab ich jetzt optimal. Hab ich noch nicht, ne? Ich schaue nicht vor die ganze Zeit. Hm. Ja, jetzt der Glück verzaufen wir halt einfach. Ja, müssen ja, wir halt eine neue liga machen. <lacht> ja, du kannst du mit der Eis-Spitzhacke rechnen, wenn du sie zauberst. Ey, was soll Alex dann und Crafter, neue Aero-Spitzhacke. Zur Reacting verstanden. Wir brauchen unbedingt ein Glück. Also, das, das Ledermaus, Leder oder? Denke ich schon. <lacht> Bist du die Höhle entlang, ja? Wie lange haben wir denn noch? Steht das irgendwo? Wenn es schwer Steine bisschen. vielleicht. Nee. Vier Tiers waren da. Das ist <lacht> nicht. Ja, beim Bäumenprojekt war es. Schlecht Zeit. Mhm. Boah, die kommen langsam zu dir. Ja, eigentlich ist es da ungut, wenn man es jetzt so verpackt. Ja, Verzaubert paar Alter. Also. Okay. Ja, ich habe das bis du keinen Lair mehr hast. Okay, mach ich nicht. Also, die muss er mal ausmisten. Erstmal Lapis nur Lapis viel. Mach ein Loch dahinter, schmeißt das auch. Warte, gibt immer Lapis? Drei Stück, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> <lacht> Einmal. <Endlich. lacht> Nein, das gibt's nicht. Da. Ja, ich muss auf, wenn ja, genau. auch, da gab's das Lair noch. Granit. Schwer, ja, Starschwert, ja. Starspitzer. Stimmt. Da der Die. Hey, es es ist Stollen. Stollen. Stollen, ja, das wird <coughs> so ich nicht, Ein solcher 13, Du hast nix. Ich wenn du noch Lapis. Ich hab labis mehr, ne? Hast du noch Lapis? Ja, schau, was weißt du, ob du das gerade Ding drauf kriegst? Warte, ich schau gut. Hast du das letzte Mal mit einer Spitzhacke geschaut? Nee, geht nicht. Sollen wir noch mehr Spitzhacke drauf Ja, ist ja, auch. Ja, wir haben keinen Lapis mehr. Zurzeit bringt es nichts. Ja, eins geben wir schon. Nee, kriege ich nicht. <lacht> Ja, bauen wir auf ein paar Ja, passen, passen. Warte mal, war da nicht? Jetzt die andere die auch schon. 60 Sekunden werden ja wir. Wir werden gleich gekriegt, ja. War ja. das so. du Du hast du Ich glaube. Ich noch ein bisschen leveln drauf. <lacht> Call it level. Ja, wie zum sonst? Ja, ja. Nether, ne? ja. Gehen wir direkt in die Nether jetzt, oder? Ja, ja, du hast Samen. schon ja. ein bisschen mehr ja, noch. Team. I run. I run. I run. Hey, wo bist du entlang gelatscht? Da oben. Können wir da entlang, oder ja, das? Da rein, die lang. Hey, Cookie, hey, wo bist du? Ja, ich ja, bin da hinter der Mauer, was ich schon tun. Tun. Hinter der Mauer. <lacht> Ist die du bist du euch? Ja. Ich baue mir jetzt einfach zu, gell? <lacht> Was? Ich du den Server liest. Ja, wir haben einige Tiers gefunden. Emerald. <lacht> Brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts so mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. So, tschüss. Tschüss.